Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute werden wir über die häufigsten Fehler bei der Installation von Windows 11 sprechen. Wir werden besprechen, welche Fehler auftreten, warum sie auftreten und wie sie behoben werden können. Bei der Installation eines Betriebssystems treten alle möglichen Fehler auf und es gibt viele Varianten. Konzentrieren wir uns also auf die häufigsten und relevantesten Fehler speziell für Windows 11. Es gibt viele Gründe, warum Sie bei der Installation von Windows alle Vermeldung erhalten, aber häufige Fehler lassen sich mit einigen Maßnahmen selbst beherren. Vergewissen Sie jedoch zunächst, dass Ihr Computer die Voraussetzungen äh, für die Installation von Windows 11 erfüllt, da PK-Kompatibilitätsfehler die häufigsten sind. Das Betriebssystem erfordert offizielle Interprozessor der äh, 18 Generation oder neue mh, 4 GB RAM, 64 GB Speicherplatz, TPM 2.0 äh, ÖFI und SecureBot. Aber wir haben bereits ein ausführliches Video, wie man das Betriebssystem ohne TPM und SecureBot installiert. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen.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 Fangen wir also an. Für die Installation von Windows 11 sind 64 GB oder mehr verfügbaren Speicherplatz erforderlich. Für das Herunterladen von Updates und die Ausführung bestimmter Funktionen kann zusätzlicher Speicherplatz erforderlich sein. Auf dem Kanal gibt es ein Video, das zeigt, wie man Windows von Grund auf installiert. Ein trivialer Fehler ist nicht genügend Speicherplatz. Windows 11 benötigt mindestens 64 GB oder mehr. Wenn Sie also versuchen, das System auf einer kleineren Position zu installieren, werden Sie einen Fehler erhalten. Wir starten also die Installation des Betriebssystems und als wir versuchten, den Datenträger anzugeben, auf den Windows installiert werden sollte, erhielten wir eine Fehlermeldung. Wir können während der Windows Installation keine neue Partition erstellen oder eine vorhandene Partition finden. Der Grund dafür, dass es nicht gelingt, eine neue Partition zu erstellen, ist, dass die Partitionsstruktur, die Sie bereits auf Ihrer Festplatte oder CDs haben, sie daran hindert, die notwendigen Systempartitionen zu erstellen. Dies besteht, wenn dort zuvor ein Betriebssystem installiert war. Es markiert sie als Primär wiederherstellen und MCR. Um diesen Fehler zu beheben, entfernen Sie zunächst alle Geräte von dem USB-Anschluss und wiederholen Sie die Installation. Versuchen Sie auch den USB-Stick zu entfernen. Wenn der Fehler auftritt, stecken Sie ihn dann wieder ein und klicken Sie auf Aktualisieren. Wenn dies nicht funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus. Beachten Sie jedoch, dass bei dieser Methode alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht werden. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine beliebige Partition auf der Festplatte und drücken Sie auf Loschen. Es ist jedoch besser, alle Partitionen von Platte 0 zu löschen. Es wird Sie darauf hinweisen, dass diese Partition wichtige Dateien oder Anwendungen erhalten könnte. Klicken Sie auf OK. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den nicht zu gewissen Speicherplatz und klicken Sie auf Weiter. Die Windows-Installation wird gestartet. Alternativ dazu gibt es eine zweite Möglichkeit, weil das Betriebssystem auf einem Laufwerk installiert wird, das zuvor für die Datenspeicherung vorgesehen war. Das heißt, wir müssen die Partition verkleinern um Platz für Systempartitionen zu schaffen. Rufen Sie in diesem Fall das Installationsmenü auf. Drücken Sie im Installationsmenü und schalten Plus F10. Geben Sie in der Befehlzeile Diskpart ein, Enter. Schreiben Sie die Befehl List-Volumen, wählen Sie ein nächstes select volume aus und geben Sie unseren Volumen an. Danach geben wir den Befehl assign -E Designed ein. Wenn Sie die Befehlzeile verlassen, geben Sie den Befehl eckhippt ein. Schließen Sie die Befehlzeile, klicken Sie im Partitionsauswahlfenster auf aktualisieren. Geben Sie eine Partition an, dann weiter. Die Installation des Betriebssystems wird vorgesetzt und die Systempartitionen werden auf dem ungenutzten Speicherplatz erstellt. Fehler: Windows kann auf diesem Laufwerk nicht installiert werden, da das aufgewählte Laufwerk einen dpd-Partitionsstil hat. In den meisten Fällen wird der Fehler durch Hardware-Inkompetenzen äh, verursacht. Eine Voraussetzung für die Installation von Windows 11 ist, dass Ihr PK im uefi modus gebotet werden muss. Bei früheren Versionen des Betriebssystems war dies nicht der Fall. MBR ist ein älterer Stil, der einige Einschränkungen ausweist nicht mehr als für primäre Partitionen, maximale Plattengröße von 2TB und nur für Situationen geeignet ist, in denen sie die Kompatibilität mit älteren 32 gebiet dieses systemen aufrecht erhalten wollen. GPD ist ein neuer partition der diese Einschränkungen aufhebt. Um diesen Fehler zu beheben, müssen wir den Legacy-Modus auf UEFI umstellen. Was Sie tun müssen. Schalten Sie das System ab. Wenn Ihr PK eingeschaltet ist, drücken Sie F2 oder Löschen, um das BIOS zu starten. Die Tasten zum Abrufen des BIOS und die Menüpunkte im BIOS können sich jedoch äh, unterscheiden. Gehen Sie auf die Registerkarte BOT, wählen Sie die Option BOT-Modus und drücken Sie die Eingabetaste. Und ändern Sie die Werte von Legacy Support auf UEFI. Drücken Sie dann die F10-Taste, um zu speichern und um das BIOS zu verlassen. Der Wechsel äh, von Legacy zu UEFI äh, erfordert möglicherweise eine Änderung der Partitionierung der Festplatte von MBR zu GPT. In diesem Fall müssen wir das tun. Drücken Sie während der Installationsphase Umschalt plus F10. Geben Sie dann die Part in die Befehlzeile ein und drücken Sie die Eingabe-Taste. Klicken Sie dann auf Datenträger auflisten, List disk. Geben Sie das benötigte Laufwerk an. Führen Sie dazu den Befehl Datenträger auswählen, Select disk. Und die Nummer Ihres Datenträgers aus. Danach geben Sie den Befehl Clean ein, der das Laufwerk vollständig loscht. Als nächstes konvertieren wir unsere Festplatte mit Convert -GPD. Klicken Sie dann auf Beendet. Sie können nun mit der Installation des Betriebssystems fortfahren. Es kann vorkommen, dass das System die Fehlermeldung Windows kann erforderliche Dateien nicht installieren mit dem Fehlercode ausgibt. Um es zu beheben, trennen Sie alle fremden Medien wie USB-Sticks oder externe Laufwerke. Vergewissen Sie sich, dass das Laufwerk, auf dem Sie das Betriebssystem installieren wollen, über ausreichend Speicherplatz verfügt. Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, weist das Installationsprogramm des Betriebssystems auf dieses Problem hin. Sie müssen die Partition formatieren, um das Problem zu lösen. Oder besser noch alle Partitionen löschen, wodurch alle Daten gelöscht werden. Lassen Sie uns einfach mit der Installation weitermachen. Wir werden dies jedoch über die Befehlzeile tun, gehen Sie einen Schritt zurück und drücken Sie Schritt F10. Geben Sie den Befehl Diskpart ein, geben Sie als nächstes List Disk ein, um die Nummer der Festplatte zu ermitteln. Geben Sie dann Laufwerk auswählen, Select Disk und die Nummer unseres Laufwerks ein. Dann geben Sie Clean ein, geben Sie zur Installation und klicken Sie auf Weiter. Danach sollte die Installation normal verlaufen. Manchmal kann dieser Fehler auch auf das Betriebssystem-Image zurückzuführen sein. Laden Sie daher das System Systemabbild nur von der offiziellen Microsoft-Website herunter. Alternativ dazu können Sie versuchen, das Image auf ein anderes flashlaufwerk zu schreiben. Wenn dieser Fehler auftritt, wenn Sie ein äh, bootfähiges Flashlaufwerk anschließen, können Sie ver äh, versuchen, den USB-Anschluss von USB 2.0 auf 3.0 äh, oder ungekehrt zu ändern. Was aber, wenn Sie feststellen, dass Windows das Laufwerk während der Installation nicht finden kann? Dieses Problem tritt in der Regel bei neuen Generationen von Intel Prozessoren auf. Um dies zu umgeben, müssen Sie einen Intel Rapid Storage Technologie Treiber installieren, was wir während der Installation des Betriebssystems tun werden. Laden Sie den Treiber von unserem Modell herunter. Ich werde alle Links in der Beschreibung hinterlassen. Nach dem Herunterladen müssen wir unsere Treiber auf unser Installationsflashlaufwerk entpacken. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, entpacken Sie dann alles und klicken Sie auf Auswerfen. Kopieren Sie dann unsere Ordner auf den Installationsstieg. Im Windows-Installationsmenü, insbesondere in dem Abschnitt, in dem wir den Pfad auswählen müssen, indem wir das Betriebssystem installieren wollen. Klicken Sie auf die Funktion Treiber laden, OK, klicken Sie noch einmal auf OK. Wählen Sie dann Übersicht und suchen Sie unseren Ordner, geben Sie hier Intel rct VMAD an und klicken Sie auf OK. Sobald die Treiberinstallation abgeschlossen ist, werden die Laufwerke korrekt angezeigt. Wenn diese Methode das Problem nicht löst, können Sie das Intel Volumen Management Device deaktivieren. Es ist wichtig zu wissen, dass die Deaktivierung der WML technologie dazu führt, dass unser Computer nicht in der Lage ist, einen RAID-Verbund zu verwenden. Um die funktion zu deaktivieren, müssen Sie in das BIOS gehen. Meistens wird die F2-Taste verwendet, um bei eingeschalteten Laptops in BIOS zu gelangen. Drücken Sie im BIOS die Taste F7 oder klicken Sie auf die Registerkarte erwartete Modus. Wählen Sie im Menü Advanced den Punkt VMAD Setup Menü. Stellen Sie im Punkt Enable VMAD Controller die Werte ein. Klicken Sie auf OK, speichern Sie die Konfiguration und beenden Sie das Setup, indem Sie F10 drücken und auf OK klicken. Wir können dann mit der Installation fortfahren. Dies sind die häufigsten Fehler bei der Installation von Windows 11. Theoretisch ist es auch möglich, dass andere Erwachungen mit der Hardware oder dem Zustand eines bestimmten Computers zusammenhängen. Wenn Sie eine solche Erfahrung gemacht haben, lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal und unseren Telegram zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter den Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.